Danke, danke Lieber Gott gibt's nicht. weil der Gott der Vormütterväter, weder allmächtig, noch allwissend noch unfehlbar ist und schon gar nicht nur lieb. Ich rufe den Gott heutiger Zeit an, nicht den hier Vorherrschenden, den der Finanzspekulation, den der geizgeilen Unersättlichkeit, den Gott der apokalyptischen Reiter, Dummheit, Faulheit, Egoismus, ich rufe den schwindenden Gott heutiger Zeit an, den der noch nicht gänzlich untergegangenen, den der Wissenschaften und Rufe. Schöpfung, Evolution in dieser mittelmäßigsten aller möglichen Welten. Was hast du uns angetan? Ich wollte also entschieden alle Verantwortung zurück für alle Taten des Lebendigen. Wir, die uns Liebe und Gleichgültigkeit, das Schöne und das Hässliche, Einsicht. Und Kurzsicht. Grausamkeit, Barmherzigkeit, Bescheidenheit und nimmersatte Gier eingepflanzt wurden von Anbeginn, auf dass sich alles in mannigfacher Variation und Neuerfindung zu immer komplexerem Miteinander entwickle. fähigkeiten und den möglichkeiten wächst die verantwortung freier wille selbstreflexion mündigkeit humanismus zu selten genug gewitzt genug zur übertriebenen neu und umgestaltung nicht gewitzt genug fürs maßvoll angemessene und den Blick fürs große Ganze <lacht> mangelhaft und in Ermangelung des Verstandes und in Ermangelung der Wirksamkeit des geringen vorhandenen Verstandes. Wie? können wir verantwortlich sein. Wir Geschöpfe mittelmäßiger Unzulänglichkeit. Sieh doch, wie alles miteinander ringt. Ums Leben. Überleben. Überflussleben. So gut so schlecht es vermag. Wir Menschentiere nur ein Teil davon. So wurden wir, so vergehen wir und zwischendurch hinterlassen wir Komödien, Tragödien und einen Fliegendreck Poesie.